Diese Veranstaltung heute ähm, ist ja der erste Teil einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel Das faschistische Jahrhundert. Ähm, und ich würde jetzt nochmal die Screen kurz aufmachen, um euch noch die anderen Veranstaltungen vorzustellen, die kommen. Kleinen Moment. Hier, zack. Und share. Ja, ich hoffe, man kann das sehen und ich hoffe, ich kann jetzt auch manövrieren darauf. Ja, kann ich. Das faschistische Jahrhundert beginnt heute mit vernetzter Faschismus. Darüber reden wir gleich. Äh, unsere Referentinnen und Referenten sind schon alle da, was mich sehr freut. Herzlich willkommen auch euch insbesondere. Die nächste Veranstaltung wird am 3. Dezember ebenfalls digital stattfinden. Wieder den Strich, da geht es um linke Geschichtsschreibung, den rechten Kulturkampf im Kontext mit Geschichtsschreibung und was man, wir als Linke, in dieser Situation tun können, um dem etwas entgegenzusetzen, eine andere Geschichtsschreibung. Anke Hofstadt, Patrice Putros, Fabian Virchow werden darüber mit uns diskutieren. Moderiert wird das von meiner geschätzten Kollegin Annika Taschke. Die nächste Veranstaltung am Mittwoch, 16.12., ebenfalls 1930 und ebenfalls komplett digital, geht um das Phänomen der Insults, der unfreiwillig zölibatär lebenden Männer, die sich benachteiligt fühlen und äh, aus Frauenhass zu rechten Terroristen werden. Äh, Veronika Kracher, unsere Referentin, hat dazu äh, im Ventilverlag ein neues Buch vorgelegt und wird es im Gespräch mit der geschätzten Kollegin Juliale, Juliane Lang äh, am 16.12. vorstellen. Und zu guter Letzt am 13.01., also schon im nächsten Jahr und trotzdem immer noch digital, weil man weiß ja nie, die konformistischen Rebellen zum autoritären Charakter und seiner Aktualität in unserer Zeit mit den beiden Mitherausgebern und Mitautoren, Karin Stögner und Andrea Stahl, moderiert wieder von meiner Kollegin Annika Taschke. Ich freue mich auf, eine spannen, auf einen spannenden Abend mit äh, unseren Autorinnen, Buchautoren und Autorinnen und mit äh, Natascha als Moderatorin. Schön, dass du das übernommen hast und ich würde dir jetzt äh, direkt einfach das Wort übergeben und wünsche uns einen erkenntnisreichen, spannenden Abend. Schön, dass ihr da seid. Ja, dann auch ähm, schönen guten Abend von meiner Seite aus Wien. Äh, ich habe gesehen, wir haben zuschauerinnen aus ganz deutschland und auch aus österreich das freut mich natürlich sehr das sind die vorteile einer solchen veranstaltung bei allen nachteilen die es auch gibt ja ich freue mich sehr euch hier begrüßen zu dürfen ich möchte euch gleich unsere gäste heute vorstellen wir haben ja ein sehr illustres podium heute ja. es wird so ablaufen dass ich euch jetzt eben unsere gäste vorstelle wir werden nachher circa eine Stunde, ich werde sehr auf die Zeit achten, diskutieren über die zwei Bücher, nämlich, ich habe sie hier, ich habe hier was vorbereitet, ähm, das wunderbare Buch äh, von Roger Griffin, Griffin und übersetzt von Martin Hamre und dieses hier, beides sehr ja lohnenswert und es wird nachher dann eben auch noch Möglichkeiten für Fragen geben. Entweder wie Video, auf jeden Fall audiomäßig. Jetzt aber mal zu unseren Gästen. Ich sehe den auch schon im Bild, Roger Griffin. Ich brauche ihn ja eigentlich kaum vorstellen. Ich tue es trotzdem. Roger Griffin, emeritierte Professor der Brooks Universität in Oxford, einer der profiliertesten Faschismusforscher, die es so gibt auf dieser Welt, hat sich spezialisiert eben in Faschismusforschung, jetzt eben auch im Vergleich in der Faschismusforschung und generell extremistischen politischen Phänomenen, eben Faschismus und Terrorismus mit seinem Schwerpunkt. In, also 1990 ähm, hat er seinen Doktor gemacht in Oxford mit äh, eben dieser einer neuen Faschismusdefinition, die er, genau und so, Entschuldigung, ich muss ein bisschen weiter scrollen. Das war, wurde publiziert dann als The Nature of Fascism, was eines der Pionierwerke, ist zusammen mit Seth Stern, Stanley Payne, George Moss und ist einer der einflussreichsten, also wirklich, man kann es gar nicht überbetonen, Faschismusforscher, die es gibt auf dieser Welt. Und sein neuestes Werk, ich habe es euch gerade gezeigt, wurde von Martin Hamre auf Deutsch. Versace. Martin Hamre, wir sehen ihn hier auch, studiert Geschichte und Philosophie in Berlin, Bergen, Wien und London und promoviert aktuell am graduierten College Global Intellectual History an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über faschistischen Internationalismus in der Zwischenkriegszeit. Außerdem ist er wie Roger Mitglied der Compass. Nebenberuflich ist er als Übersetzer aus dem Norwegischen und dem Englischen tätig und fungiert heute hier ausnahmsweise auch als Dolmetscher für Roger Griffin. Dann haben wir Mike Fielitz, ihr seht ihn auch schon hier im Bild. Äh, geboren 1987, ist Konfliktforscher mit Schwerpunkt Rechtsextremismus. Am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena forscht zu rechtem Online-Aktivismus und eben auch den Möglichkeiten seiner Eindämmung. Außerdem arbeitet er für das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an Universität Hamburg und ist assoziiert mit dem Center for Analysis of the Radical Right. Dann haben wir noch den Holger Marx. Geboren 1981, ist Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Radikalisierung. Schon während des Studiums arbeitete er als freier Journalist und Übersetzer. Seit 2013 forschte er in wissenschaftlichen Projekten, zunächst an der Goethe-Universität Frankfurt zu Dynamiken des transnationalen Terrorismus und 2018 am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg zu rechtsextremer und islamistischer Online-Propaganda. Also ein ja, Podium voller Expertise. Es freut mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich möchte mich auch bedanken bei denen, die dieses Podium möglich gemacht haben. Das ist das Münzenberg Forum und die rosa luxemburg stiftung Danke, Fritz, wir haben dich vorhin schon gehört. Und auch äh, danke an Matze, ihr beiden macht, helft uns ja auch mit den technischen Sachen im Hintergrund. Vielen herzlichen Dank. Gut, ähm, dann fangen wir an und meine erste Frage geht gleich an Roger. Ich stelle sie auf Englisch und übersetze sie auch auf Deutsch, äh, gleich zu seinem neuesten Buch. Roger, can you tell us something about your new book, Faschismus, eine Einführung in die vergleichende Faschismusforschung, Fascism, an Introduction to Comparative Fascist Studies? What did you aim to achieve by stressing a comparative view on fascist studies? Also, was will Roger erreichen, indem er eben eine vergleichende Sicht auf Faschismus und Faschismusforschung propagiert? Well good evening and first of all I'd like to thank uh, the Rosa Luxemburg Stiftung and everybody connected with this evening for inviting me. Um, I have decided to write my answer because that way I do not wander off into uh, long unintelligible sentences. So I'm going to read out uh, my answer and I will break the what I'm reading at strategic points to let Martin read out the German. So here we go. There are four main points which I wanted to clarify in this book. Ma Martin? Yes, also ähm, erstmal möchte sich Roger bedanken für die Einladung für die, an den, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bedanke mich auch äh, nochmal natürlich auf diesem Wege. Und bevor er in lange Sätze äh, abtaucht, mit denen man immer seine Schwierigkeiten hat, das weiß ich aus erster Hand, ähm, haben wir uns dazu entschieden, dass wir dieses hier, ähm, er wird immer etwas berichten und ich, refer, ich übersetze es dann ziemlich direkt. Mhm. Ähm, und zwar direkt, es gibt vier Hauptpunkte, die Roger mit diesem Buch klarstellen möchte. First, I wanted to address the problems still caused by the enormous confusion about what the term means outside academia and the way it has been casually misused or deliberately manipulated by both liberal humanists and militant Marxists for their own polemical ends. So a major purpose of this book was to offer readers, whether researchers or the interested general public, the empirically based internally consistent definition of it that has now become standard within fascist studies all over, the, all over Europe, North and South America and the Anglophone world because of its proven value to comparative analysis of fascist and extremist phenomena. Jetzt geht's los. Erstens wollte ich das Problem ansprechen, das immer noch dadurch hervorgerufen wird, dass außerhalb der akademischen Welt eine enorme Verwirrung bezüglich der Verwendung des Begriffs Faschismus. Besteht Problematisch ist auch die Art und Weise, wie der Begriff sowohl von liberalen Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen, aber auch von militanten MarxistInnen für ihre eigenen polemischen Zwecke beiläufig zweckentfremdet oder absicht absichtlich manipuliert wurde. Ein Hauptzweck dieses Buches war es also, den Lesenden, ob Forschende oder die interessierte Öffentlichkeit, eine empirisch fundierte, in sich schlüssige Definition des Begriffs anzubieten die inzwischen in der Faschismusforschung in ganz Europa, Nord- und Südamerika und der anglophonen Welt aufgrund ihres erwiesenen Wertes für die vergleichende Analyse faschistischer und extremistischer Phänomene zum Standard geworden ist. Second, I wanted to provide a brief history of the many uses of the term Faschism itself and explain how in the last 30 years this broadly accepted working definition has emerged and become the basis of a highly productive subdiscipline of historical and political studies at the heart of this definition lies the premise which is still contested by most marxists that in its own terms fascism is a revolutionary form of ultranationalism which seeks total rebirth or what i call palingenesis from what it seems as the decadent state of present society in which the existence of the, the real people, it's a mythical concept, the real people, is threatened. At the same time, it was important to explain how fascism is related to, but distinct from, politicized religions, such as Islamism or militant Buddhism, and other forms of the right, such as conservative dictatorship, Radical right Populism. Zweitens wollte ich eine kurze Geschichte der vielen Verwendungen des Begriffes Faschismus selbst liefern und erklären, wie in den letzten 30 Jahren diese allgemein akzeptierte Arbeitsdefinition, die eben Roger damals mitbegründet hat, entstanden ist und zur Grundlage einer äußerst produktiven Subdisziplin der Geschichts- und Politikwissenschaften wurde. Im Zentrum dieser St dieser Definition steht die von den meisten Marxistinnen immer noch bestrittene Prämisse, dass der Faschismus seinen eigenen Worten nach eine, Revolution, eine revolutionäre Form des Ultranationalismus ist, der die totale Wiedergeburt oder Palingenese aus dem anstrebt, was er als den dekadenten Zustand der gegenwärtigen Gesellschaft ansieht, in dem die Existenz der wahren oder realen Menschen als mythische Figur bedroht ist. Gleichzeitig war es wichtig zu erklären, wie der Faschismus mit politisierten Religionen, wie dem Islamismus oder dem militanten Buddhismus und anderen Formen der Rechten, wie der konservativen Diktatur und dem radikalen Rechtspopulismus verwandt ist, sich aber auch von ihnen unterscheidet. Third, I wanted to help heal a rift in the human sciences in investigating extremism. Traditionally, historians have tended to study fascism within the context of totalitarian regimes and the interwar crisis of the West, while political scientists have focused on neo-fascism as part of the rise of the post-war contemporary far-right and racism. With this book, I wanted to highlight the ideological continuity in the phenomenon of fascism, despite the profound differences in organization Tactics and methods of communication between its interwar and post war manifestations. These include developments that I have described as groupular, I can't say it myself, groupuscularization, internationalization, metapoliticization, virtualization, and the terrorist turn because all due to the loss of political space for revolutionary nationalism, as it was before 1945. Um, drittens wollte ich dazu beitragen, eine Spaltung innerhalb der Geistes- und Sozialwissenschaften bei der Erforschung des Extremismus zu überwinden. Um, traditionell tendierten HistorikerInnen dazu, den Faschismus im Kontext totalitärer Regime und der Krise des Westens in der Zwischenkriegszeit zu untersuchen. Während PolitikwissenschaftlerInnen den Neofaschismus als Teil des Aufstiegs der zeitgenössischen extremen Rechten und des Rassismus der Nachkriegszeit verstehen. Mit diesem Buch wollte ich diese disziplinäre Kluft überbrücken, indem ich die Kontinuität des ideologischen Kerns vom Faschismus der Zwischenkriegszeit, zu dem der Zeit nach 1945 betone, trotz der tiefgreifenden Unterschiede in Methoden der Organisation, Taktik und Kommunikation. Dazu gehören für den Neofaschismus die Zersplitterung in Kleingruppen, die Internationalisierung, die Metapolitisierung, die Digitalisierung äh, sowie der, die terroristische Wende äh, aufgrund des Verlustes des politischen Raums für den revolutionären Nationalismus äh, seit 1945. Fourth, I wanted to show how the comparative perspective I present in this book is particularly important for understanding the complex right-wing political spectrum in modern democracies and pseudo-democracies in events relating to race and identity in current affairs all over the western world since the rise of right-wing populist parties such as france's front national or now rassemblement national spain's vox and germany's afd And especially since the appearance of illiberal democratic leaders such as Putin, Orban and Trump, there has been much talk in the media, social media and much publicized journalistic books about the return or rise of fascism. Viertens halte ich den vergleichenden Aspekt dieses Buches für besonders wichtig für das Verständnis des politischen Spektrums in modernen Demokratien und Pseudodemokratien sowie für Ereignisse in der gesamten westlichen Welt, die im Zusammenhang mit Ethnien bzw. Rassen in Anführungsstrichen und Identität stehen. Seit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien wie dem Front National oder heute Rassemblement National, dem spanischen Fox oder der deutschen AfD und insbesondere seit dem Auftreten illiberaler demokratischer Führungsfiguren wie Putin, Orban und Trump wird in den herkömmlichen Medien, in den sozialen Medien und in vielen publizierten journalistischen Büchern häufig von der Rückkehr oder dem Aufstieg des Faschismus gesprochen. Fascism, my book, Fascismus, offers a corrective to this by clarifying the blurred demarcations too often made between radical right and extreme right populism, both anti-state and state, and fascism. In particular, it highlights the dangers posed to democracy by fascists who euphemize their revolutionary ideology of discrimination and hatred with claims of the human right to an identity to the right to maintain cultural difference from others and to the need uh, to resist globalization multiculturalization and cultural marxism dieses Buch Faschismus bietet einen Korrektiv dazu, in dem es die allzu oft verwischten Abgrenzungen zwischen rechtsradikalem und rechtsextremen Populismus, äh, antistaatlich wie auch prostaatlich äh, und dem Faschismus verdeutlicht. Insbesondere werden die Gefahren für die Demokratien durch Faschisten hervorgehoben, die euphemistisch ihre revolutionäre Ideologie der Diskriminierung und des Hasses mit Bezügen auf Menschenrechte und Identität legitimieren, sowie durch ihr Recht kulturelle Unterschiede zu anderen zu bewahren äh, und die Notwendigkeit, sich der Globalisierung, dem Multikulturalismus und dem kulturellen Marxismus zu widersetzen. Fascismus also hopes to help readers realize that the main danger to democracy and human rights in Europe and in the US today comes not from democracy's fascistization but it, from its creeping illiberalization. It warns of the danger that a genuinely humanistic liberal democracy based on universal human rights is gradually supplanted by an ethnocratic populist democracy, which others, entire categories of humanity, both within the country and outside it. Trump was no fascist, but he was applauded by fascists in the US and waged a four year attack on the liberalism of American democracy, which continues even after he has lost the presidency. Schließlich hilft Faschismus den Leserinnen und Lesern dabei zu erkennen, dass die Hauptgefahr für die Demokratie und die Menschenrechte in Europa und den USA heute nicht vom Faschismus oder der Faschisierung ausgeht, sondern von der schleichenden Illiberalisierung der Demokratie. Das Buch warnt vor der Ablösung einer liberalen Demokratie auf der Grundlage der universellen Menschenrechte durch eine ethnokratische, populistische Demokratie, die durch Othering, also Fremdmachung vielleicht auf Deutsch, ähm, ganze Gruppierungen von Menschen sowohl innerhalb auch, als auch außerhalb des Landes ausgrenzt. Trump war kein Faschist, aber Faschisten in den USA applaudierten ihm, während er einen vierjährigen Angriff auf den Liberalismus der amerikanischen Demokratie durchführte und das wird er wohl auch in der nächsten Zeit äh, fortführen, diesen Angriff. Finally, Fascismus hopes to help students, humanitarian professionals and counter-extremism experts to have a clearer understanding of the historical background to the contemporary challenges to our society by the non-religious extreme right. Schlussendlich möchte Faschismus-Studierenden, Beschäftigten innerhalb der Humanities und Expertinnen und Experten äh, für die Bekämpfung des Extremismus zu einem klaren Verständnis des historischen Hintergrundes der gegenwärtigen Herausforderungen verhelfen, denen unsere Gesellschaft durch die nicht-religiöse extreme Rechte ausgesetzt ist. much, Martin. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die äh, direkte Übersetzung. Und ähm, Martin, meine nächste Frage geht auch an dich. Du hast das Buch übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man so ein Buch übersetzt? Und ähm, gleich anschließend die Frage, inwieweit ist dieses Buch dann relevant für den deutschsprachigen Raum? Ja, danke für die Frage. Ähm, ja, Die sprachlichen Herausforderungen konnten wir jetzt ja auch schon teilweise hören. Ähm, da geht es schon darum, dass ja natürlich Englisch ganz anders strukturiert ist und aufgebaut ist. Und äh, eine besondere Herausforderung war tatsächlich auch, Rogers teils dann doch ironischen Schreibstil äh, angemessen ins Deutsche zu übersetzen. Ähm, aber zu den eher ernsteren Themen, also man muss natürlich darauf achten, wenn man Begriffe verwendet, ähm, also es steht gerade im deutschen Kontext immer eine große Begriffsgeschichte dahinter. Also das geht schon los mit dem Begriff des Nationalsozialismus, ein Eigenbegriff der Nazis. Äh, Im Englischen benutzt man Nazism und National Socialism nahezu gleichwertig. Im Deutschen gibt es dann doch immer wieder äh, Unterschiede, ob man jetzt von Nazismus oder Neonazismus spricht. Äh, und ein Beispiel für auch Kontaminierte Begriffe, wenn man das so nennen will, hatten wir auch schon gerade der Begriff Race, den Roger verwendet hat, der in der englischsprachigen Forschung und auch im Englischen allgemein immer noch verwendet wird. Das beste Beispiel war jetzt auch im Sommer, als George Floyd umgebracht wurde in den USA und man von den Racial Riots oder Racial Unrest sprach. Ähm, Im deutschen Kontext wiederum hat der Begriff Rasse eigentlich lange ausgedient, ähm, vor allem nicht als wissenschaftlicher Begriff, eben weil er von den Nazis so pervertiert wurde und man heute eben weiß, dass es keine Menschenrassen gibt, ähm, wissenschaftlich ist das nicht haltbar ähm, und ganz aktuell wird ja auch versucht, diesen Begriff, den endlich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 3 zu streichen, da gibt es jetzt, glaube ich, einen Antrag im Bundesrat dazu. Ähm, also eben bei solchen Begriffen muss man auf jeden Fall aufpassen, bei solchen heiklen Themen. Und zu deiner zweiten Frage, ähm, warum ist dieses Buch für Deutschland oder für deutschsprachigen Raum im Allgemeinen relevant? Da würde ich zum einen sagen, dass das mit ein Teil dazu spielt, diese internationale vergleichende Faschismusforschung, die auch in den letzten Jahren sehr viel auf transnationale und globale Ansätze gebaut hat, das zusammenzuführen mit der doch sehr auf Deutschland bezogenen NS-Forschung. Ähm, gerade im deutschen Kontext, wenn man von Faschismus spricht, denkt man natürlich sofort an das Dritte Reich, und da sind aber eigentlich auch die Grenzen. Also man guckt sich seltener Bewegungen darüber hinaus an. Zum Beispiel in meiner eigenen Forschung die norwegische faschistische Partei, ähm, die ja auch einen ähnlichen ideologischen Ansatz hat. Ähm, das würde man in Deutschland dann gar nicht mit solchen Begriffen verwenden. Ähm, und vor allem bietet Rogers Ansatz aber eben auch der deutschsprachigen Forschung die Möglichkeit, was er auch selber jetzt gerade schon gesagt hat, ähm, in die Gegenwart zu gucken und sich gegenwärtige Phänomene anzugucken. Ähm, als heuristisches Mittel, ähm, wozu ja auch unser Titel der heutigen Veranstaltung passt, also vernetzter Faschismus, ähm, zum Beispiel ähm, aktuelle Entwicklungen der Bundesrepublik, die wir auch im Buch aufgreifen, mit den Anschlägen in Hanau von Terror einem Terroristen, der auch durch eine faschistische Ideologie äh, beeinflusst war. Oder äh, der NSU natürlich, ähm, da passt auch diese faschistische Definition von Roger sehr gut, oder die neue Rechte rund um Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik bis hin zur AfD. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema und das haben wir in dem Buch auch durch ein Nachwort aufgegriffen von Fabian Vierchhoff. Und wie ich jetzt gerade gesehen habe, ist er ja dann auch bei der nächsten Veranstaltung dieser Reihe dabei. Und in diesem Nachwort geht er eben auch der Frage nach, inwiefern die AfD als faschistisch zu bezeichnen ist. Da habe ich auch noch ein Beispiel, Andreas Kemper, der äh, ein Soziologe, der ähm, also ein Beispiel für, wie wir als Wissenschaftler, Community auch Einfluss haben können auf die gegenwärtige Politik. Ähm, Andreas Kemper, der hat tatsächlich Roger Griffins Definition angewendet auf Björn Höcke und akribisch rausgearbeitet, inwiefern Höcke tatsächlich als Faschist gilt äh, oder definiert werden kann. Ähm, und der Verfassungsschutz hat sich damit schließlich angeschlossen und deswegen ja auch den Flügel, diesen Teil rund um Höcke, äh, unter. Beobachtung gestellt, woraufhin sich der Flügel offiziell ja aufgelöst hat. Ähm, Kemper ist auch in unserem Buch mit einem Geleitwort dabei, wo er das auch noch mal so ein bisschen umreißt. Und das zeigt eben, wie so ein heuristisch klar definierter Begriff irgendwie auch helfen kann, tatsächlich um gegenwärtige Phänomene zu untersuchen. Nicht zuletzt gilt es ja auch für... Ähm, oder Rogers' äh, Fokus auf Mythen des nationalen Niedergangs und die eine revolutionäre Neugeburt der Nation legitimieren, also ein grundfaschistisches Narrativ. Ähm, das hilft natürlich auch bei der ähm, ja, Einordnung von rechten Gedankengut und sozialen Medien. Und da sind wir natürlich bei Mike und Holgers Werk äh, Digitaler Faschismus, die genau das ja hervorragend in ihrem Buch zeigen. Vielen Dank. Ja, das ist ein gut, eine gute Überleitung zu Holger und Maik in ihrem eben, eben erst erschienenen Buch Digitaler Faschismus, die sozialen Medien als Motor des Rechtsextremismus. Gehen Sie eben genau dieser Frage nach und ich frage jetzt die beiden, ähm, die von euch untersuchten Phänomene zeichnen sich ja eigentlich durch Entgrenzung aus. Das heißt, wir haben hier keine klaren umrissenen, Fragezeichen, ähm, Phänomene, sie sind nicht eben Gruppen, die man benennen kann, ähm, und sie wabern ohne streng hierarchische Strukturen durch das Internet. Ist das denn so? Und sind nun alle, die sich daran beteiligen, Faschistinnen, wo beginnt und wo endet der Faschismus im digitalen Raum? Oh, jetzt hast du natürlich die zweite Frage vor der ersten gestellt <lacht> überrascht <lacht> uns. Ähm, aber warum nicht? Erstmal äh, auch guten Abend von uns. Äh, danke für die Einladung und für die nette Vorstellung und auch für die nette Überleitung, Martin. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass wir das mit, ähm, mit Roger diskutieren können, auch das Buch, der uns auch in den letzten Wochen und Monate immer begleitet hat, auch mit einem sehr netten Blurb, ähm, uns da auch eben unterstützt und dem eben auch für unsere Arbeit eine sehr zentrale Inspirationsquelle ist. Nicht nur, wenn es darum geht, Faschismus zu definieren, sondern eben auch, wie gesagt, eben solche Definitionen eben gerade im postfaschistischen Zeitalter anzuwenden und auch ein bisschen out of the box zu denken und verschiedene Phänomene auch miteinander in Bezug zu nehmen. Und ich glaube, dass wir mit dem Buch natürlich Versuchen zu zeigen, ist, wie sich eben gewisse Denkmuster, die eben auch faschistische Bewegungen der Zwischenkriegszeit angetrieben haben, über soziale Medien äh, an Tat gewinnen und, und was das für die, für die offene Gesellschaft äh, bedeutet. Also in unserem Buch untersuchen wir, wie das strategische Handeln rechtsextremer Akteure mit Verbreitungsmechanismen sozialer Medien zusammenhängt und äh, wie eben auch die Verlagerung von Politik in digitale Räume das Gesicht des Rechtsextremismus verändert. Ähm, wie du schon sagst, Natascha, ist eben eine unserer unser Punchline sozusagen, dass die, die autoritäre Welle, die wir eben global erleben, ähm, gefolgt von unzähligen rechtsextremen Anschlägen über, ähm, oder eben auch Gewalttaten, bis hin zu den verschiedenen Chatgruppen die eben, und anderen Bewegungen, die sich aus, ähm, aus Messengern, aus Online-Messengern oder eben aus sozialen Medien direkt heraus erleben, dass eben dieser ganze Schub, den die extreme Rechte ähm, erhalten hat, eben ohne Digitalisierung kaum. So zu verstehen wäre, ähm, wenn es die eben nicht gegeben hätte. Weil ähm, natürlich darüber, dass soziale Medien im Endeffekt eine, eine permanente Vernetzungsstruktur herstellen, die Menschen miteinander in Bezug setzt, ähm, ändert sich auch ähm, die, die Rolle von Organisationen ähm, äh, in der Hinsicht, dass es im Endeffekt über, über soziale Medien nicht mehr dieser, dieser klassischen hierarchischen, ähm, ähm, ja, benötigt, um, um gewisse Mythen ähm, der, des Untergangs eben zu streuen, sondern dass sich eben vielleicht eben auch viel besser äh, verbreiten, wenn, die, äh, wenn, wenn nicht unbedingt gleich offensichtlich wird, dass da eine, eine organisierte Gruppe dahinter steckt oder eben auch, ähm, dass das eben von oben nach unten geschieht. Sondern ähm, über soziale Medien ent, entsteht natürlich der Eindruck, dass, äh, dass dort irgendwie eine organische ähm, Dynamik äh, am Werkeln ist, äh, die äh, sich sehr, ähm, ja, sehr ungezügelt ähm, verbreitet, also wir, wir schreiben das eben auch im Buch sehr stark daran, ähm, dass es eben nicht unbedingt nur die Sturmtruppen sind, die vielleicht ähm, heute den, den Faschismus repräsentieren, sondern vielleicht eben viel stärker ungebundene Schwärme, die sich eben spontan bilden, wieder zerfallen und dann eben auch äh, temporär in anderen Kontexten neu gründen, also als, als Beispiel greifen wir also Nutzen verschiedene Beispiele. Ich habe gar nicht so viel Zeit, so viel zu sagen, aber ähm, was ich eben äh, beispielsweise an diesem Oma-Gate-Beispiel äh, gezeigt hat, äh, dass dort oft eben nicht deutlich wird, wo gewisse Dynamiken entstehen, wie die gewisse Dynamiken an Fahrt aufnehmen und eben auch, welche Akteure, welche Motivationen damit verbinden, sich ähm, äh, gewissen Online-Dynamiken anzuschließen. Ähm, und zwar, wenn wir eben auch vom digitalen Faschismus sprechen, äh, versuchen wir das eben aber auch nicht zu sagen, dass das ein reines Online-Phänomen ist, sondern was uns interessiert, ist eigentlich, wie sich ähm, ja, Öffentlichkeit wandelt, wie ähm, die sozialen Medien und die digitalen Netzwerke halt äh, neue Formen der Vergemeinschaftung herstellen äh, und eben Menschen in ganz neu Beziehungen setzen und, äh, ein, ein, ja, und eben auch soziale, soziale Beziehungen sehr stark verändern untereinander, ähm, sodass es eigentlich nicht mehr diese, diese starke Trennung zwischen Online- und Offline-Welten gibt, sondern dass wir die eben viel stärker zusammendenken müssen. ist ein Argument, das wir natürlich sehr stark machen, ähm, weil, das, äh, weil oft damit natürlich im Zusammenhang steht, dass das eine ähm, real ist und das andere irgendwie äh, virtuell. Aber ähm, was eben spätestens die Anschläge gezeigt haben in den letzten Jahren, ist eben, dass ähm, ja, das Virtuelle eben sehr schnell real ist und eben auch für viele Menschen die eben gerade natürlich sehr viel Zeit äh, in den äh, verschiedenen Online-Foren verbringen, äh, das natürlich sehr real ist, die, die Diskussion und Auseinandersetzungen, die sie dort haben. Ähm, kurz auf unseren Faschismusbegriff äh, zu kommen ähm, und auch das eben mit der Frage zu verbinden, ob jetzt jeder digitaler Faschist ist äh, im Internet, der, ähm, der sich in solchen Dynamiken anschließt. Also wir gehen eben sehr stark von, äh, von der... Ähm, von der Grundaussage von Roger aus, ähm, also das ist eben dieser, dieser Paligen, diese palingenetische ähm, äh, Grundmuster von Untergang und Erwachen, äh, dass wir das eben heute viel frei flottierender durch soziale Medien ähm, verbreitet sehen und äh, dass, dass sich dadurch eben die Rolle von Organisation auch ähm, ja, nachhaltig ändert, weil äh, viele Menschen, die beispielsweise eben Gewalt angewendet haben in den letzten Jahren, und sich eben auch in so eine Kontinuität oder in so eine Tradition faschistischer Bewegung darüber gestellt haben, dass sie die Nation halt vor dem Untergang bewahren wollen, hatten nicht unbedingt ähm, Beziehungen oder auch eine gewisse Biografie in rechtsextremen Gruppen oder rechtsextremen Netzwerken, sondern äh, die Frage stellt sich natürlich, wie sie mit solchen Narrativen, mit solchen äh, Überzeugungen auch in Kontakt kommen. Und das ist natürlich, äh, was wir sehr ausführlich beschreiben ist eben diese Unmittelbarkeit äh, sozialer Medien, die eben natürlich gerade rechten, rechtsextremen Demagogen hilft, ähm, ihre, äh, ihre Mythen von Untergang und Wiedererwachen halt wirklich sehr zielgenau auf ein Publikum zuzusch ähm, zuzuschneiden und darüber eben auch Menschen ähm, ja, in, in so eine Art Band zu ziehen über verschiedene Manipulationsmöglichkeiten, die wir vielleicht später noch äh, in, dem, in unserer Diskussion ausführen können. Ich denke jetzt, vielleicht übergebe ich das mal an Holger, ähm, ja, ja. ja. was bleibt mir da noch zu ergänzen? Also es ging ja um Entgrenzung. Ne? Wo fängt der Faschismus an? <lacht> Wo endet er vielleicht auch? Ähm, ich, ich denke, die, die, die Frage, ist der oder deren Faschist, ist, äh, ist die Gruppe jetzt faschistisch oder die nicht? So, die war ja schon immer mühselig, also auch schon in der, in der vordigitalen Zeit. Ähm, das ist, äh, wir haben uns die Frage ja immer wieder gestellt, auch in Bezug auf die NSDAP, wo, wo, wo ist man halt schon irgendwo Faschist, wo ist man Mitläufer, wo, wo haben wir es ja eigentlich mit gesellschaftlichen größeren Dynamiken zu tun. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht das, was uns interessiert hat, bestimmte Akteure als äh, faschistisch zu klassifizieren. Ähm, äh, und genau da ist natürlich auch die, die Definition, die, die Roger geliefert hat, natürlich auch eine sehr, sehr... Äh, sehr praktikable, weil, weil sie es ermöglicht, Faschismus tatsächlich als, als ein soziales Phänomen zu verstehen, ähm, wo es um konstitutive Elemente geht, die, die, die faschistische Prozesse, Prozesse der Faschisierung oder vielleicht sogar einer faschistischen Regimebildung ermöglichen, ohne dass jetzt die Einzelnen, die an diesem Prozess beteiligt sind, klar einer faschistischen Organisation zuordnbar sind. Und äh, das ist ja natürlich auch, äh, was, was Faschismus eigentlich schon immer ausgezeichnet hat, aber wo wir trotzdem immer irgendwie ähm, Im Gebirgsgebrauch natürlich immer irgendwo Hemmungen haben, halt, äh, äh, das breiter anzuwenden. Also, äh, einerseits ist den Menschen natürlich klar, dass das keine Sache ist, die vom Himmel gefallen ist äh, in der Zwischenkriegszeit, die natürlich ganz stark auch aus der Mitte der Gesellschaft herauskam, die auch auf teilweise ganz, ganz menschlichen Impulsen und Regelungen auf, äh, Regungen aufgebaut hat. Ähm, auf der anderen Seite versucht man das doch irgendwie historisch zu exzeptionalisieren. Und ähm, äh, äh, ja, hält das für so einen abgeschlossenen Fall der Geschichte, der nur unter bestimmten Bedingungen möglich war. Das hat natürlich sehr viel damit auch zu tun, dass wir mit verschiedenen Begriffen des Faschismus zu tun haben in der Debatte. Im Alltagsgebrauch ist das häufig natürlich ein sehr polemischer Kampfbegriff, aber auch in der Wissenschaft ist das natürlich ja, teilweise kontrovers umstritten. Manche sehen da eher eine Herrschaftsform darunter, andere wollen eine ganz konkrete Ideologie darunter verstanden wissen. In die ideologische Richtung geht ja auch das, was Roger macht, aber... Wir sehen da ein bisschen mehr drin. Wir sehen da mehr so eine Art, was er da beschreibt, in dieser Rationalität des palingenetischen Ultranationalismus. Wir sehen da eher so ein Muster der, der Rechtfertigung und der Selbstrechtfertigung. Also was äh, als Grundlage dient dann letztendlich für liberale, autoritäre äh, Politiken ähm, bis hin zu außerordentlichen Maßnahmen äh, einschließlich der Gewalt. Ähm, und äh, das, das ist eigentlich nicht zu übersehen, dass genau dieses Muster dieses palangenetischen Ultranationalismus ein Stück weit das Erfolgsrezept der extremen Rechten ist, die doch in den letzten zehn Jahren, im letzten vergangenen Jahrzehnten, einen deutlichen Aufstieg in vielen Teilen der Welt gemacht hat. Wir sehen da deutlich ähm, sich gleichende Narrative, die immer wieder auf, äh, ja, auf, äh, auf eine Situation der, der existenziellen Bedrohung der Nation, der Kultur oder auch der Rasse ähm, rekurrieren, um damit dann ihre Systemkritik ähm, über, äh, oder letztendlich sogar ihre ja, terroristischen Taten ähm, zu rechtfertigen. Und das, das sehen wir von, von den, äh, einem Spektrum von den sogenannten rechtspopulistischen Parteien bis hin zu diesen, ähm, ja terroristischen lone Wolves, wie sie häufig genannt werden, aber die selbstverständlich nicht ohne diesen breiteren Diskurszusammenhang ähm, zu verstehen sind. Und äh, wie sich genau diese, diese soziale Dynamik, wie sich diese, diese Rationalität, diese, diese Dialektik von äh, Untergang und Erwachen, wie sich das in so ultranationale Leidenschaften ganz praktisch übersetzt über, über einen digital geführten Diskurs, das ist ja das, was wir äh, uns anschauen so, wollten. Und das heißt nicht, dass Faschismus dass das alles ist, was Faschismus ausmacht, das ermöglicht, wie gesagt, eher so konstitutive Elemente von so einem Faschisierungsprozess zu verstehen, der eigentlich unseres Erachtens auch in ganz anderen Organisationsformen stattfinden kann, als wir es vom klassischen Faschismus kennen. Und das ist gerade deswegen auch heute möglich, weil... Weil die sozialen Medien selbst schon eine Organisationsform darstellen, die einfach einen bestimmten Funktionswandel in politischen Organisierungsprozessen und auch in den politischen Diskursen äh, bewirkt haben, die ein Stück weit die die Rolle der klassisch hierarchischen Partei und des Führerprinzips nicht nicht völlig obsolet macht, aber dem natürlich ein Stück weit ähm, an Bedeutung nimmt und anderen viel dynamischeren Prozessen äh, letztendlich ähm, viel mehr Raum gibt. Also um um jetzt hier auch abzuschließen, Faschismus war, war nie ein klar definierbares Phänomen, wo eine faschistische Bewegung anfängt oder aufhört. Äh, da, da sollte man sich hüten, das irgendwie klar äh, festzuziehen. Das ist ja auch ein Problem der Debatten, die wir heute haben, dass, äh, dass man Faschismus nur da sehen will, wo, wo alle Merkmale des klassischen Faschismus zu 100 Prozent erfüllt sind. Aber äh, genau dieses Kernmerkmal faschistischer Dynamiken, ne, dass man, dass man wirklich sehr sehr intensive Maßnahmen rechtfertigen kann durch durch Konstruktionen durch ja fast schon in Panik orchestrierten Konstruktionen von eines Ausnahmezustands. Das ist das ist ein sehr dominantes Muster in in der rechtsextremen Politik heute und ja das lässt sich nicht anders als auch als eine faschistische Dynamik bezeichnen. Die Frage ist halt und das ist dem, was wir versucht haben nachzugehen, wie sich, wie sich das konkret unter digitalen Bedingungen ähm, konstituiert, äh, unter welchen Interaktionsbedingungen, ähm, äh, wie das den demokratischen Diskurs verändert und auch den Rechten neue, neue Möglichkeiten gibt beziehungsweise die Effekte, die sie mit ihrer Politik intendieren, letztendlich auch ähm, verstärken. Vielen Dank. Ähm, dann man geht meine nächste Frage gleich äh, wieder an Roger Griffin. Wir haben jetzt von Maik und Holger ähm, sehr eindringlich gehört und auch in Ihrem Buch machen Sie ähm, den Punkt sehr klar, dass äh, wir eben von auch Faschismus als Praxis in den sozialen Medien, also als Organisationsprinzip, als Praxis, ähm, als Kommunikationsform äh, innerhalb der sozialen Medien ausgehen, müssen ähm, beziehungsweise das auch klar so benennen müssen, so wie sie es jetzt eben auch getan haben. Ähm, wie, wie passt das zusammen? Hast du, Roger, das Gefühl, dass es einerseits diese äh, im öffentlichen Diskurs, zumindest im deutschsprachigen Raum, Faschismus oft nur sehr behutsam eingesetzt wird, dass wir ähm, zu nachlässig vielleicht mit dem Begriff sind, sollten wir ihn öfter benutzen oder wird er oft auch zu viel eingesetzt für Phänomene, die vielleicht gar nicht faschistisch sind, sondern recht rechtspopulistisch, ähm, ultrakonservativ oder was auch immer. Also ich, ich möchte vorschlagen, dass äh, äh, Martin gleich seine Übersetzung meiner meine Antwort gibt. Es hat keinen Sinn, mich wieder zu, in, in meinem uh, dürftigen Englisch zu hören, ja. Also uh, wenn du, if you want to read it out, Martin, my answer yes. to that question, yeah? Yes, also hier die Antwort von Roger. Ähm, Mike und Holger haben der Faschismusforschung einen großen Dienst äh, erwiesen, indem sie das Ausmaß und den Reichtum des digitalen Faschismus, des dunklen Faschismus, wie das Dark Web zum Beispiel, äh, aufgedeckt haben. Ähm, die für diejenigen vor allem unsichtbar sind, die noch immer in diesen alten, überholten Kategorien ähm, bei der Suche nach Anzeichen für Faschismus denken. Der zeitgenössische Faschismus konnte nur unter außergewöhnlichen Umständen einer Staatskrise eine Form annehmen, die dem klassischen Faschismus der Zwischenkriegszeit ähnelt. Äh, ein Beispiel ist etwa Griechenland nach dem Finanzcrash 2008, als die Goldene Morgenröte, als eine der wenigen wirklich noch klassisch auftretenden Parteien, eher ähm, ja, als offen paramilitärische Partei sogar sich gezeigt hat. Ähm, und in Ungarn als Jobbik unter Orban auf dem Höhepunkt war, bevor die Partei Moderator wurde. Ähm, Dank digitaler Faschismus können wir sehen, dass es eine globale virtuelle Welt von Enthusiasten und Faschistinnen gibt, die entweder in Kleingruppen oder als einsame Wölfe, wie Herr Holger auch schon erwähnt hat, ähm, rassische und nationale Revolutionen in ihren Köpfen planen ähm, und manchmal dann auch den Rubikon überschreiten und tatsächlich Gewalttaten begehen, wie etwa der NSU in Deutschland und die Einzeltäter Terroristen von Charleston, London, Oslo, Hanau und Churchill. Christchurch. In all diesen Fällen bildete der digitale Faschismus eine virtuelle Gemeinschaft, der die Attentäter angehörten und die sie mit dem Hass oder mit der Ideologie des Hasses versorgte, die ihre mehrfachen Morde dann auch legitimierten. Äh, wenn der Faschismus in so gewissenhafter, wissenschaftlicher Weise auf subterrane Formen des revolutionären Nationalismus an oder ausgedehnt wird als Begriff, die bislang vernachlässigt wurden, begrüße ich, also Roger, die Ausdehnung des Begriffes. Wenn der Begriff jedoch missbräuchlich verwendet wird, möchte ich eine Machete nehmen, um ihn wieder auf die richtige Größe zurechtzuschneiden. Zurecht zu In der Umgangssprache wird der Begriff zweckentfremdet, wenn jede Form von dogmatischem oder kontrollierendem Zwangsverhalten als faschistisch bezeichnet wird. Er wird von linksextremen anarchistischen Gruppen wie Refuse Fascism in den USA missbräuchlich verwendet, die das Bild einer faschistischen Trump-Administration verwenden wollen, um potenziell gewalttätige Demonstrationen der extremen Linken zu mobilisieren. Ähm, der Begriff wird auch von nicht spezialisierten AkademikerInnen zweckentfremdet, die überfordert sind und Bücher schreiben, in denen sie vor dem Aufstieg des Faschismus waren, ohne ihre Hausaufgaben darüber gemacht zu haben, was er historisch betrachtet eigentlich ist. Ähm, und der Begriff wird von professionellen JournalistInnen in den Medien und selbst ja, self-made BloggerInnen in sozialen Medien missbräuchlich verwendet, die regelmäßig den nicht-revolutionären radikalen Rechtspopulismus, wie etwa bei der AfD, die man eben nicht als Gesamtes nach Griffin als faschistisch einstufen würde, aber auch bei der Lega Nord in Italien, der BJP in Indien und ganz zu schweigen von Putin, Orban, Erdogan oder Assad, ähm, wenn sie diese mit der revolutionären Dynamik des Faschismus verwechseln. Als Folge dieser konzeptionellen Schlamperei ähm, unterscheiden Kritiker der AfD häufig nicht zwischen dem rassistischen Mainstream-Populismus und dem faschistischen Flügel, eben bei der AfD zum Beispiel der Flügel von Höcke. So ist in den linken sozialen Medien derzeit zu lesen, dass der Faschismus auf dem Vormarsch ist, während es eigentlich die Illiberalisierung der Demokratie ist, die sich auf dem Vormarsch befindet. Der Faschismus ist in der gesamten demokratischen Welt illegal und kann mit Gesetzen gegen Hass und Terrorismus bekämpft werden. Rechtsradikaler Populismus dagegen, wie etwa bei Marine Le Pen, Matteo Salvini und der AfD, ist viel schwieriger auf legalem Weg zu bekämpfen, wenn nicht klar zwischen illegalem Extremismus und legalem Radikalismus unterschieden wird. Was durch den ausgiebigen Gebrauch von Euphemismen und die Verschleierung von Hass auf andere als Identitätsliebe erschwert wird. Thank you. I, Dank. Agree, I agree with that, yeah. Vielen Dank. Ähm, ich, ich gebe jetzt gleich wieder zurück an äh, Mike und Holger. Und Einerseits äh, habe ich so ein paar quasi. Gedanken bei den beiden gesehen und möchte sie fragen, ob sie gleich darauf antworten möchten. Und sonst möchte ich quasi als, als leitende Frage sonst auch mitgeben: Wir haben jetzt sehr viel auch von euch und auch von Roger gehört, ähm, wie dieser digitale Faschismus anschließt ähm, an, an eine generelle Faschismusdefinition, auch an sogar an den Faschismus der Zwischenkriegszeit und wo hier die Verknüpfungen sind. Ähm, mit mit dem der Faschismusforschung und mit äh, Ansätzen wie wir sie schon kennen die Frage die ich noch zusätzlich habe ist quasi wo, wo gibt es hier vielleicht auch einen genuinen neuen Ansatz. Nicht nur, dass es eben im Internet stattfindet, sondern hat sich auch etwas geändert in dem, wie Faschismus praktiziert wird und wie es auch gedacht wird und wie hier die Anknüpfungspunkte, oder ob ihr das genauso seht, ob das im Netz auch so haltbar sind zwischen Illiberalisierung Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, ähm, Faschismus oder ob sich das in der digitalen Sphäre gar nicht so trennen lässt, wie wir das vielleicht im Parteienspektrum sehen. Willst du nicht mal anfangen, Marga? Will ich? Ups, Entschuldigung. <lacht> Liegt dir was auf der Zunge? Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen. So. Das waren nämlich sehr viele Fragen in einem eigentlich. Hm, naja, ich, ich kann ja mal anfangen, weil wir können uns ja im Ball hin und her spielen. Ähm, funktioniert immer sehr gut. Also, erstmal sind wir natürlich froh, dass uns Roger nicht so mit der Machete zerschnitten hat wie andere. Ähm, das war natürlich, äh, natürlich ein kleiner Ritterschlag, äh, dass uns das nicht so passiert ist. Und ähm, ich glaube, natürlich, ähm, ich glaube, wir haben natürlich ein paar Differenzen halt. Und ich glaube, das ist aber auch produktiv, darüber zu sprechen. Und deswegen ist es ja auch gut. Hier das zu machen. Ich glaube, was, was ich gerne noch reinbringen würde, was bisher so ein bisschen rausgelassen ist, ist eben, ähm, welche Bedeutung eigentlich die, die, die Leitmedien des Faschismus spielen in, in den verschiedenen Zeitaltern im Endeffekt. Also die, die neuen Medien in, in der Zeit ist auch, also äh, in, der, in, der, in der Zeit, wo der Faschismus in den 20ern aufgekommen ist, äh, waren natürlich auch neue Medien eben im Endeffekt, natürlich Radio und Presse, die eine ganz andere Form der Kommunikation, eine ganz andere Form der hierarchischen oder one-to-many-Kommunikation im Endeffekt auch ähm, äh, mit sich brachte und wo eben natürlich auch ähm, an den, an den ähm, ja, zur Verfügung stehenden Medien eben auch äh, sich die Organisationsform des Faschismus eben auch mit ausgerichtet hat. Also das ist natürlich am deutlichsten am Beispiel des, äh, des Volksempfängers natürlich zu sehen, wo der, der Führer zu seinem Volk spricht, äh, und, und dann eben versucht eben darüber sein äh, persönliches Band herzustellen. Ähm, es gibt ja gen genug Bilder, äh, die wir dann kennen, wie eben natürlich Massen vor so einem Volksempfänger sind, um einen in einen ähm, Führer zu hören. Und ähm, ich glaube, was wir dann in, unserer, in unserem Buch deutlich machen, ist, wie so eine ähm, horizontale Form ähm, der, der, ähm, der Kommunikation und das auch ähm, des, äh, der Auseinandersetzung eben untereinander, eben auch ganz neue Formen äh, von politischer Bewusstseinsbildung, aber eben auch politischer Organisierung hervorbringen. Ähm, und soziale Medien sind ja eben sehr oft natürlich als Erweiterer oder äh, Erweiterung der, der, Meinungs-, der freien Meinungsäußerung verstanden worden, als eigentlich ein Mittel gegen ähm, autoritäre Regime, gegen autoritäre Tendenzen eben auch ähm, sagen wir mal, massenzentral zu führen und eben auch vielleicht zu verführen. Und äh, das war eben natürlich lang das Narrativ, ähm, das äh, eben auch natürlich äh, viele gute oder viele wichtige Bewegungen angestoßen hat, also vom arabischen Frühling bis halt zu Hashtag-Bewegungen, wie beispielsweise MeToo, die natürlich eine ganz, ähm, ganz große Bewandtnis hat, oder eben auch Black Lives Matter, die ja auch natürlich äh, ursprünglich von einem, ähm, von einem Hashtag eben ausgegangen ist. Ähm, das wollen wir auch gar nicht kleinreden, eben die, die, äh, die positiven Seiten der sozialen Medien und wir wollen auch eben nicht so leicht, äh, sagen wir mal, einzelne soziale Medien verteufeln äh, und dann einfach äh, gesellschaftliche Verantwortung eben abschieben. Aber warum wir eben auch argumentieren, dass die sozialen Medien eben auch zum Motor halt des Rechtsextremismus geworden sind oder eben auch zur offenen Flanke der Demokratie, wie wir das im Buch schreiben, ist einfach, dass davon ausgegangen wird, dass wenn man viele Leute nur zusammenbringt, irgendwie auch was Positives bei rauskommt. Und ich glaube, da ist viel Naivität dahinter, wenig Verständnis, wie viele ähm, Welten dann eben auch aufeinander prallen, wie viel Welten flaschen miteinander und wie sich eben auch äh, natürlich die manipulativsten Akteure ähm, diese, diese Mittel ähm, und äh, diese, unregul also, diese unregulierten Räume äh, aneignen, um sie eben zu nutzen für ihre politische Agenda. Und ich glaube, das ist was, was wir ähm, in verschiedener in verschiedenen Dimensionen halt ausfüllen, ausführen, ausführen ähm, eben zeigen, wie ähm, quasi rechtsextreme Akteure und äh, das schaffen ihre dramatischen Erzählungen vom, vom Untergang des Volkes einfach besser zu streuen, indem sie sich, ähm, indem sie eben gewisse Storytelling-Techniken ähm, anwenden, indem sie auch über äh, die Verbreitung von vielen ähm, Unwahrheiten, auch Unfug teilweise eben auch so hinter so einem, ja, das so ein Schleier von, ähm, von, von Unklarheiten, Unwahrheiten, dann eben auch so einen ähm, ja, also ein, so ein Verlust der Wahrnehmung im Endeffekt äh, begünstigen, durch die, durch, dadurch, dass sie eben sehr viele postfaktische Inhalte um sich spüren. Und eben ähm, einen Punkt, den wir dann eben auch nochmal ganz zentral machen, ist eben, wie über äh, soziale Medien eigentlich erst äh, eine kleine Minderheit oft. Ähm, denen sich aber auch als große Volksbewegung halt inszenieren kann, indem sie halt ähm, manipula metrische Manipulationstechniken anwenden, äh, beispielsweise über Fake-Accounts, über einen koordinierten Online-Aktivismus und ähm, im Endeffekt ja, Menschen das Bild vermitteln, äh, den Volkswillen zu vertreten, obwohl ähm, ja, dort eben eine, eine sehr, ähm, sagen wir mal, aktive ähm, ähm, ich würde schon bei Minderheit im Endeffekt, dort eben Debatten anstoßen kann und die sich natürlich über die Interaktionsmechanismen sozialer Medien so verbreiten, dass wir, ähm, ja, dass eine andere Version der Realität, die dort vermittelt wird, wirkmächtiger wird als, ähm, und eben auch faschistische Grundmuster, die dann natürlich da transportiert werden, einfach eine, eine viel stärkere Bewandtnis haben und auch Menschen ganz anders ähm, ansprechen, äh, eben so, dass sie halt, mit wenigen Klicks halt vom Konsumenten zum Produzenten werden, was eben nochmal zeigt, wie schwierig das ist, eigentlich zu sagen, wer hier irgendwie ähm, ein digitaler Faschist ist und wer nicht. Also das ist schon sehr mühselig. Und deswegen geht es uns, äh, wie Holger eben auch gesagt hat, das eben als so eine soziale Dynamik zu verstehen, auch zu erklären und eben auch vielleicht mal ein bisschen rauszuzoomen ähm, und ähm, auch mit zu diskutieren, eben wie die Gegenreaktion auch ähm, ja, als Teil. Des digitalen Faschismus äh, ihn immer weiter antreibt, indem er die Inflation stellt. Aber das wir vielleicht auch noch mal. Holger, möchtest du noch was sagen? Soll ich noch? Lässt das Zeitkonzept das zu? Äh, ja, also ich habe ein bisschen einen Puffer eingeplant, insofern äh, bist du natürlich herzlich eingeladen, noch was zu sagen. Ähm, ja, auch da, wo setzt man da jetzt wieder an? Ähm, <lacht> Ja, ich habe es ja schon gesagt. Es ist natürlich mühselig, festzulegen, halt so, so, wer ist Faschist und wer ist nicht. Ne? wir, wir werden vielleicht auch unsere ähm Unsere, unsere Meinungsverschiedenheiten haben, auch mit Roger vielleicht, welche Teile jetzt der AfD genau oder äh, welche, welche Politiker aus die, auf dem internationalen Parkett da als faschistisch einzuschätzen sind. Ähm, wo, woran zumindest wir keinen Zweifel haben, ist, dass auch in dem Bereich, der so gerne als rechtspopulistisch bezeichnet wird, zumindest eine faschistische Logik adressiert wird. Ne, also da, wo man halt in das vorn halt so des nationalen Untergang stößt und die Nation ist so bedroht, ne, so da, da, da bereitet man dem zumindest ähm, auch den Boden und nimmt zumindest in der gegenwärtigen Konstellation auch in Kauf, dass sich das ein Stück weit verselbstständigt. Ne, das ist ähm, äh, und und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo, äh, wo ich sagen würde die, die Arbeit an dem Thema, die wir gemacht haben, so die, die hat mir zumindest gezeigt, also gar nicht mal so sehr, was ist jetzt neu am Rechtsextremismus, sondern vielleicht auch einfach, okay, was hat sich in unserer Gesellschaft verändert? Warum, warum fallen jetzt bestimmte Ideen, bestimmte Konzepte, bestimmte strategische Muster in einen Raum, wo das einen bestimmten Sog entfalten kann? Und da kommen wir einfach nicht daran vorbei, festzustellen, dass wir einfach in einer bestimmten Zeitenwende leben, le leben ne? mit der Digitalisierung, dass sich die Wahrnehmung von Gesellschaft in der gesellschaftlichen Breite äh, extrem verändert, dass die, die Kommunikationsformen sich verändern, dass sich dadurch die neuen die Propagandamöglichkeiten und auch die Manipulationsmöglichkeiten verändern und dass dann natürlich ein Gamechanger darstellt, der, der Akteuren, die von bestimmten Regeln, die es vorher gab, eher, eher ein bisschen zurückgehalten wurden, jetzt äh, ein bisschen von der Kette gelassen sind. Und das spiegelt sich natürlich auch darin wider, dass dass natürlich jetzt die, die, die Plattformbetreiber der sozialen Medien, dass sie versuchen, dem entgegenzusteuern. Also wir haben ja gesehen, was für rege Aktivitäten zum Beispiel auf Twitter stattgefunden haben, auf einmal rund um die US-Wahl, weil man jetzt natürlich unter Zugzwang steht, zu beweisen, nein, wir, wir sind nicht die, die die Demokratie hier, ne, mit der Demokratie hier irgendwie spielen. Also wir... Wir müssen da schon ein, also das ist ja auch eine Bestätigung dessen, ne, was, wir, was wir beschreiben, dass, dass tatsächlich die, die Plattformbetreiber sich mittlerweile so stark unter Zugzwang sehen, vor allem jetzt noch einmal verstärkt durch die Corona-Krise äh, gegen bestimmte Inhalte vorzugehen, die wirklich über Jahre einfach ähm, ja, äh, relativ äh, viel Nachenfreiheit ähm, ähm, genossen haben. Und äh, der, der Schaden, den das an der Gesellschaft erzeugt, also die Spuren, die das hinterlässt, dass äh, ist uns, glaube ich, so ein bisschen in unserem Forschungsprozess klar geworden, das wird in, ihrer, in seiner Tragweite noch unterschätzt. Also äh, nicht, ja, also auch, auch, auch in Hinsicht auf der verschiedenen verschiedenen Faktoren, die da am Wirken sind. Also wir würden es schon als entscheidendes Einfallstor dieser faschistischen Dynamiken sehen, dass wir mit den sozialen Medien jetzt eine Konstellation haben, wo wo bestimmte Instanzen der inhaltlichen Prüfung einfach ausgehebelt sind, die durchaus eine Rolle gespielt haben in der Demokratie der Nachkriegszeit. Die herkömmlichen Medien sind dann natürlich auch kritikabel. Das ist nicht so, dass die vom Problemen frei sind, aber die haben natürlich eine Mindestmaß an, an, an Qualitätsprüfung, an inhaltlicher Prüfung, an Faktenprüfung gewährleistet für Informationen, die tatsächlich die Masse erreicht haben. Und dass es hier auch eine presserechtliche Verschärfung gab, dass es verstärkte journalistische Normen gab, die sich in demokratischen Kontext einfügen müssen, das sind durchaus Dinge, die, die aus der Erfahrung entstanden sind, dass Informationen, die die Masse erreichen, durchaus potenziell immer schaden für die Demokratie auch anrichten können und äh, momentan ist das einfach ausgehebelt durch die, durch die sozialen Medien und äh, es sind nicht nur Rechte, die sich daran beteiligen, wir alle beteiligen uns ja irgendwie daran, also so wir, wir, wir veröffentlichen auch als Wissenschaftler viel mehr jetzt auf einmal an Informationen vorbei an irgendwelchen Prüf, Prüfinstanzen, erreichen, erreichen damit teilweise sogar mehr Leute als mit unseren wissenschaftlich geprüften Artikeln und so weiter, also so wir, alle, wir alle arbeiten mit daran, dass sich dieses postredaktionelle Prinzip überall durchsetzt und äh, das ist natürlich eine sehr gute Kondition ne, für, äh, für die faschistische Mythenbildung und, äh, ähm, äh, und eigentlich fängt da die Debatte meines Erachtens erst an. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde jetzt das Podium öffnen für Fragen von den ZuschauerInnen, ihr Könnt ihr euch im Chat melden, bitte, mit einem Sternchen, dann werdet ihr drangenommen. Wer traut sich die erste Frage stellen? Bitteschön. schön das war der Fritz, der euch gezeigt hat, wie ihr euch melden könnt. Nee, ich würde tatsächlich auch äh, eine Ach. Frage stellen wollen. Ähm, ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die Roger meint, äh, dass sie einen unterbelichteten Faschismusbegriff haben und ihn etwas zu freizügig verwenden. Ich würde zum Beispiel sagen, dass die, der indische, die Hindutva, der Hindu-Nationalismus durchaus sehr starke faschistische Züge trägt und zu Mord und Totschlag führt in Indien gegenüber Muslimen und Musliminnen. Also insofern ähm, ist es ein bisschen schwierig, den äh, Faschismusbegriff äh, dann so zu, zu einer exklusiven Bezeichnung zu machen. Trotzdem ist es ja auch gesagt worden, vielleicht bringt uns das gar nicht so weit, den Faschismusbegriff so weit zu diskutieren. Was ich nochmal äh, fragen wollte in die Runde ist oder, oder der Besorgnis äh, Ausdruck verleihen möchte, ist dieser Zusammenhang zwischen den sozialen Medien, die ja, also wenn wir davon reden, dann ist das immer so ein amorpher Raum. Ich würde sagen, äh, es gibt sehr, sehr viele Aspekte davon. Es sind ja nicht nur die einschlägigen Facebook, Twitter äh, Geschichten. Es ist, äh, sind ähm, Messenger-Dienste, das ist äh, telegram das sind aber auch Online-Medien, die ja inzwischen einen großen Raum einnehmen, ob das eigentümlich frei ist, politically incorrect oder auch die Webauftritte von Kompakt und so weiter. Und wenn wir auf die Straßen gucken, dann sehen wir im Zusammenhang mit den also Covid-Protesten, wie ein hermetischer Informationsraum entsteht, in dem kein Platz mehr für irgendeine Art von Infragestellung dessen vorhanden ist, was behauptet wird. Und das Interessante daran ist, dass in diesen Kommunikationskanälen auch immer ganz, ganz primitiv und schlicht Hitlerbilder auftauchen. Bezüge hergestellt werden zum Nationalsozialismus, entweder um sich selbst als Opfer darzustellen, also mit diesen ungeimpft Buttons zum Beispiel, oder auch eben tatsächlich mit Hitlerbildern. Also diese Polizei. Truppen, die da aufgeflogen sind mit ihren äh, rechten Chats, da, da werden, da kursieren einfach Bilder vom Führer in Anführungszeichen. Und ich denke mir, da entsteht ein ganz gefährlicher Raum, in dem eigentlich gar keine Diskussion mehr stattfinden kann und gar kein Reality-Check mehr stattfindet und auf diese Weise gehen wahnsinnig viele Leute auf die Straße, weil sie denken, das ist jetzt tatsächlich die Realität, die ich da äh, gelesen habe, online, in meinen einschlägigen hermetischen äh, Medien. Das, denke ich, ist eine Gefahr der Faschisierung. Äh, und ich würde das gerne eigentlich fragen euch, äh, wie ihr das seht. Bitte, Roger. I'll try and have a little go. You see? I think your question really illustrates what I'm trying to say about the problem of concepts and the use of concepts to pull things apart. I mean, what we've got there is a whole load of things going on. We've got, we've got the Hindutva party in India, which is absolutely eth what I call ethnocentric, ethnocratic. It, it believes that you can't be a, a, an Indian if you are a Muslim, that only Hindus can be Indian. Now that's very similar to the Nazi idea that you can only be German if you are an Aryan and that therefore Jews and other groups are not, are not really German. But the fact is that if if you stick to the purity of the definition I'm trying to suggest, that is an extreme and very dangerous form of, uh, of de of of liberal democracy. But there has been no attempt by the BJP to actually change the constitution of India and create a new order. And that's, that's for me, is the, that's the cutting point. I have not tried to harm laws and uh, radical right populism. I think it's even more dangerous. I'd really like the people who are listening to come away with the idea that actually we, sh we are looking at the wrong place for the dangers to democracy. Fascism is one of the dangers and it's a real danger, but I actually see the contamination of democratic processes. I see the reluctance of Trump to leave power Uh, and the fact that he has millions of supporters who think he's justified, I see that as a, a greater danger to liberal democracy than the alt-right. Now the alt-right is very nasty and it commits crimes and it, it, it, it, it can commit murders, but it is for me far more disturbing to see a major Western liberal democracy full of like nearly half the voting population supporting somebody who has absolutely no respect for the rule of law, the separation of powers, et cetera, et cetera, et cetera. So I just think you're quite, and also the people in the street worried about COVID and full of conspiracy theories, of course, this is part and the, the blocking, it's called in English cancelling, the cancelling of freedom of speech. This is a very disturbing contamination of liberal democracy, but it's dangerous to confuse that with fascism because fascism, A fascist will have the same reaction to um, pl pluralism, the pluralism of opinion. He will have the same, he or she will have the same reaction to the idea of the legitimacy of a free press. But just to want to block other opinions and cancel freedom of speech, without the political agenda of a new order, for me, It delegitimizes the the term fascist there. So we we've got to see how it's it's sort of fair that it's you've got you can you need a sort of checklist. You can be many things on the checklist. Trump filled many boxes, but he he missed the for me what I have defined in my book, and not just me as the crucial criterion you can have you can be a xenophobe you can be a misogynist you can be an islamophobe you can be many things but without an, a political agenda of some sort of national or racial revolution i just think it is confusing the discussion to call it fascist and if liberals are going to liberal humanists and socialists are going to attack the dangers to society we need das the skin namen No, no, no by, anyway, there's a phrase like that. You've got to get the right language, because if you want to make something illegal, you need lawyers who use precise terminology. So um, it, it, it, if you're going to ban hatred or hate crimes, you have to define what they're hating and why they're hating. So I, just say, I would just like to say that I totally agree with your humanistic sentiment, Friedrich, but I'm saying that really your question was an example for me Of confusing categories. And I'm very glad. I know you only asked it uh, as a, a teaching device, that you didn't really see it like that. But I'm i'm grateful that you're for the question. Ich, ähm, ich hoffe nicht übersetzt zu werden, ja. Das ist, nicht. Okay. Ja. Gut, hoffen wir, dass es alle verstanden ho haben. Ich glaube aber schon. Hoffentlich nicht, ja. <lacht> okay, gut. Um, Holger oder Mike, wollt ihr da noch was dazu sagen oder passt es für euch so? Jetzt hab ich habe ich mich glaub, selbst die schon mal Eine Orte von Fritz. Ähm, ja. Ähm, ja, also ich ich, ich glaube Fritz hat das schon sehr gut angedeutet, was wir da in dem Buch auch ähm, recht ausführlich dann beschreiben eben zu dieser. Ähm, diese hermetisch geschlossenen Räume, ähm, in denen sich dann eben, also die auch gar nicht so hermetisch geschlossen sind im Endeffekt, aber äh, sagen wir mal gedanklich hermetisch geschlossene Räume, wo dann eben sich, ja, die Menschen natürlich eben davon aus, also einige davon ausgehen, ähm, über das Bild, was sie über soziale Medien bekommen, dass das eben ähm, das Bild ist, was da draußen passiert. wenn über soziale Medien ein ähm, ja, von Mord und Totschlag rund um die Uhr halt ähm, Nachrichten halt zugespürt werden, denken halt viele Menschen tatsächlich, dass man im Bürgerkrieg lebt. Gerade ältere Menschen, die mit einer anderen, ähm, ja, mit einer anderen äh, Kritik von Medien eben umgehen, die es nicht gewohnt sind, halt ähm, solche Inhalte zu konsumieren und dann eben auch eine ganz andere Wahrnehmung damit ähm, verbunden fühlen und eben eine ganz andere Dramatik auch dieser Inhalte. Und ähm, ja, also wir sprechen mit dem Buch ja auch von verschiedenen, also wir nutzen soziale Medien als Überbegriff von Jeglicher Form von User, also von Plattformen, die eben User-Generated Content teilen oder eben auch ähm, interaktiv zugänglich machen. Ähm, da gehören natürlich jetzt auch Messenger-Dienste stark dazu, wie Telegram, die ja eigentlich ja, wie ein One-to-Many-Soziales-Medium funktionieren, weil eben natürlich gerade jeder mit seinem Kanal dort auch ähm, ja, sehr gut darüber entscheiden kann, welche Inhalte dort gepostet werden und, und was. Was glaube ich ein, ein Punkt, würde ich jetzt nur rausgreifen, weil also, kann ich nicht dann auf die ganzen WhatsApp-Gruppen und hitler bildchen Ich glaube, das, das gab es aber auch schon immer in gewisser Art und Weise. Die werden jetzt halt eben viel stärker dichtbar. Ähm, über äh, die verschiedenen Skandale natürlich. Aber was, was irgendwie was wir besonders finden in dem Buch ist dann eben auch, wie die, die gewisse Leute in, in dem Corona-Kontext natürlich auch die wenig politisch äh, sich geäußert haben bis vor wenigen Jahren, sondern eigentlich erst, also, also seit 2015, aber spätestens vielleicht dann eben auch in dem Corona-Kontext, jetzt im Denken irgendwie äh, was zu sagen zu haben und eben das, ähm, das eben darüber eben auch begründen, dass sie viele Leute haben, die ihnen zuhören, die auch sie reagieren, wo man eben auch denkt, dass man sehr schnell eben eine Person des öffentlichen Lebens ist äh, und man sich eben in so eine Position begibt, äh, wo, wo man eben denkt, eine ganze Community halt führen zu können. Und ähm, das, das ist natürlich eine, eine fatale Entwicklung, weil natürlich ähm, gerade viele Menschen, die beispielsweise eben über gewisse Sozialinteressen wie Musik oder Kochkunst ähm, dann eben ganz schnell in, in politische Fahrwasser kommen ähm, und, und eben ähm, auch so eine gewisse ähm, Verbindung halt äh, zu gewissen Influenzen und die wiederum ihre Relevanz messen, an ihre, die Relevanz ihrer Position an der Followerschaft, an der Zahl ihrer Follower. Und ähm, ich glaube, das, das spielt dazu bei, dass eben halt sehr viele ähm, von diesen Entwicklungen, die Fritz da eben aufgezeigt hat, wo es eben ein reality check fehlt, ähm, sich dann auch auf die Straße übertragen, weil da eben auch so eine gewisse Dramatik verbunden ist. Dankeschön. Ähm, wir haben noch relativ viele Fragen. Ähm, wenn das für euch okay ist, würde ich sie dran nehmen und dann ähm, kann vielleicht Holger das nächste Mal antworten. Ich würde jetzt alle äh, mit bitten, ein bisschen kürzer zu antworten, damit wir einfach noch alle dran nehmen können. Äh, als nächstes hat sich äh, Eimerick Barell, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, gemeldet. Äh, und bitteschön. Äh, meine Frage ist, wie kann gesagt werden, dass illiberale rechte Akteure und Rechtspopulisten eine, eine faschistische Revolution vereinfachen durch eine Diskursverschiebung oder durch das Sovieren dieser Faschisten, welche dann eine Revolution führen? Wow. Ich, ich bin mir nicht. Ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Aber es ging, geht wahrscheinlich um die Unterscheidung zwischen einer faschistischen Dynamik und was ist jetzt was ist ein ausgemachter Faschismus oder ein faschistischer ähm, Akteur. Ähm, äh, also, wenn, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass faschistische Dynamiken eigentlich, eigentlich fast immer, also so zumindest kann man das. Äh, in einer, in einer vergleichenden Analyse ziemlich plausibel feststellen, äh, auf, auf Mythen der nationalen Bedrohung basieren, mit denen sie überhaupt ihre illiberale Politik rechtfertigen, dann stehen äh, dann, äh, dann, äh, wir natürlich vor, den, vor der Frage, wie wir mit Akteuren umgehen, die, die vielleicht nicht unbedingt die Intention halt so einer, in einer, in einer illiberalen Politik aussprechen, aber trotzdem durch, äh, durch ihre kommunikativen Praxisen, Praktiken das natürlich vor, vorantreiben, indem sie, indem sie zum Beispiel, ähm, und da muss man ganz klar haben, dass die Bedrohungskonstruktion, die von, äh, von, von der extremen Rechten oder auch von faschistischen Akteuren gemacht wird, auch nicht alles ist. Also ähm, äh, es ist dann ja häufig eine, eine, eine, äh, eine Bedrohung von außen, die ins Zentrum gestellt wird, aber das wird ja verquickt mit den Feinden im Inneren. also die, die Teil von einer größeren Verschwörung sind und äh, wo man halt die wie soll man sagen, so, so dass äh, das, das Bedrohliche, was eigentlich eher so äußeren Feinden zugerechnet wird, auch immer häufig dann nach innen invertiert. Ne? Also wir sehen das ja auch beim Lückgemord, wo, wo dann Politiker dafür angegriffen wird, weil er sich, Flüchtlings, äh, weil er sich flüchtlingsfreundlich geäußert hat. Ne? Und ähm, ähm, also sprich, wo man sich daran beteiligt, halt bestimmte Gefahren zu konstruieren, die, die dieser faschistischen Logik folgen, dann ist letztendlich, dann sind bestimmte praktische Schritte irgendwo auch nur noch ein logischer Schritt. Also ich würde das mal an dem Beispiel verdeutlichen, wenn ich, wenn ich jemanden davon überzeuge, dass sein Leib und Leben in Gefahr ist, weil da jemand ist, der ihn bedroht oder sogar von seinem, von seinem Umfeld. Wenn ich eine Person wirklich davon überzeuge, dann... Wenn nicht zur Gewalt aufrufen, dann muss ich nicht die Person davon überzeugen, dass sie jetzt irgendwie rabiat handeln muss. Wenn die Person wirklich diesen Umstand glaubt, dann kann die ihre eigenen logischen Schlüsse daraus ziehen, dass zum Beispiel diese Gefahr unschädlich zu machen ist. Und das ist natürlich dann auch die Gefahr, die sich dann widerspiegelt in, in dem, was dann stochastischer Terrorismus zum Beispiel genannt wird. Ne? Dass einfach Narrative fluktuieren, die immer mehr Leute glauben, dass, dass, dass ihre Gemeinschaft, ihre nationale Gemeinschaft, ihre Kultur, ihre, ihre Rasse oder ganz konkret die, die, die Mitglieder der Gemeinschaften in Gefahr sind und daraus dann letztendlich ihre eigenen Konsequenzen ziehen, um heldenhaft letztendlich zum Schutz der Gemeinschaft zu, zur Tat zu schreiten. Und ähm, ja, und generell, und da schließe ich jetzt auch, so geht damit ja auch immer. Geht damit ja auch immer irgendwie eine Delegitimierung anderer Quellen einher, die, wie soll man sagen, für, für eine eher objektivere Version der Wahrheit stehen zum Beispiel, weil man natürlich, um die eigene Narrative zu unterstützen, andere Quellen diskreditieren muss und damit diskreditiert man dann natürlich auch Institutionen der Demokratie und äh, ähm, und das, das führt dann natürlich nachhaltig auch, auch zu einem Schaden, den, den, den wir zum Beispiel in den Debatten ja auch um Trump sehen, ob er jetzt einen Coup vorhat oder nicht. So, was, was auf jeden Fall die Folge dieser Politik ist, ist nachhaltiger Schaden für die Demokratie. Und dass, dass, dass eine, Verständigung, eine demokratische Verständigung in der Form nicht mehr so möglich ist wie, wie zuvor. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank auch für die Frage. Ich habe jetzt noch zwei Fragen im Chat, wovon die eine eine Verständnisfrage ist an Roger oder, oder Martin. Ähm, die Frage ist, das Buch äh, Fascism, an Introduction to Comparative Fascist Studies. Ist die deutsche Version einfach eine Übersetzung ähm, oder ob, ist ein neuer, äh, neuer Inhalt drinnen, der in der englischen Version nicht drinnen ist, abseits von Uh, dem, den forward von Andres Kemper und der Nachbetrachtung von Fabian Wierko. I, I think I should start this. Um, I want to say that uh, anybody who's tried to have a book translated, you are very much in the hands of the translator. Uh, Martin showed a, a really uh, wonderful, uh, intelligent engagement with the process of not just translating it. As it were, word for word, but making it. And Eingedeutscht, he he actually worked hard to find uh, a way of reflecting my rather strange style, which is some people would say is typically British. There's elements of irony, there are strange metaphors, there's there's a little bit of madness in there, and he he was very good at at bringing that in. It's not it's a style which a lot of traditional German academics would find uh, not very acceptable. Um, but I'm proud of that style and he reflected it. But also, I, we, we took the opportunity, because we got to know each other with the translation, to actually make an effort, not just to bring it up to date, um, but to make it more appropriate to the German reader. I mean, obviously, from a German perspective, the, the, the challenge to democracy posed by the AFD and by terrorism needed to be clarified. So we, we deliberately br brought in, for example, there's an allusion to Hanau, which hadn't happened in 2018. Um, there's, there's two uh, uh, contributions to understanding the relationship between the IFD and, and, um, and fascism, which were not in the original at all. I, I also took the opportunity to make an, a, a direct reference to Uh, uh, Mike and Holger's book because I, I'd already noticed a long time ago what I call the virtualization of fascism um, and I'd like to just dwell on that concept I mean in the interwar period if you look at documentary films about fascism and Nazism they were extremely uh, what we say in English in your face they were visible they were concrete they were occupying squares they were occupying vast stadiums it was all out there but part because of the shrinking of political space fascists cannot and they just just aren't enough of them to have impressive marches yeah, i mean Pegida is interesting because it and and i also found Dion Unsterblichen in Germany really interesting because there was a sort of Aufmarsch mit Fackeln uh, and it, it was really interesting and you get it a little bit with the golden dawn there they have when they can They, fascists would love to be in the streets making make, making a big presence of themselves, but with the dwindling of the space, so much fascism is now online and in websites. Now when I was writing, I was aware of websites and I was aware of communication, but what the digital fascism showed me was just how, I, how much I'd underestimated. I was seeing a few signs of this, but there's a whole hinterland, there's a whole world there that I i had not penetrated and so they showed how the process of, uh, of virtualization of, fa of fascism had reached an extent that i had never dreamed okay i knew about it as of one of the main sources of the radicalization of terrorists and of fanatical violent uh, fascists. i mean if you look at all the major terrorist attacks by the far right uh, after um, McVeigh Timothy McVeigh, who didn't have the internet, but he he, he had to physically go around to, to meetings of the National Rifle Association. he had to talk to people he had to read books he had to write letters. Uh, even the Unabomber who was very big in America, he had to post letters with bombs in Now, it was very crude, but the digital world offers this whole way of perpetuating the dream of a new order without go without being seen in the streets and ending up in jail. So I I'm, I've specifically rewrote passages to, to bring it up to date and to register the work that uh, digital fascists have done. So the, our presence in the same uh, event this evening is not just a publicity stunt to put people together. There's a real um, convergence and synergy but synergy between these books which i would recommend to people not because i want to sell a lot because you don't get a lot a lot of money for books but i really think it's important that uh, you you uh, that my book is read appropriately in each country it's been translated into norwegian it's a different situation in nor in norway i'd love I, my little fantasy which is megalomaniac and therefore proto-fascistic is that my book is translated into a number of languages and that an intelligent translator works with me and of course I can't read most languages to, to not just make it up to date but also to adapt it to the particular situation of the populist and radical right and Islamist right in that country so it is, it is very much a, a German version not just a German translation it's a German edition, eine deutsche Aufgabe Uh, Auflage? What's it? Whatever. Uh, uh, I've got my German mixed up. Of, of my original book. So I hope that encourages you. You have masochistically read my book in English. I can thoroughly recommend now that you read it in German. Thank Dankeschön. Ich habe jetzt noch einige Fragen reinbekommen und ich würde jetzt, nachdem es jetzt viele Fragen sind, würde jetzt auch Langsam die Fragen schließen, damit wir alle noch beantworten können und damit es dann auch noch ein Abschlusswort unserer Teilnehmer gibt. Die nächste Frage ist, hallo in die Runde, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Mich würde interessieren, welche Rolle spielen euren Erkenntnissen nach Emotionen und Affekte in faschistischen Narrativen und Mobilisierungsmustern im digitalen Raum? Diese Frage geht an Mike und Holger. Soll ich? Zum so Anfang? So wir sind ja auch nicht beide. Also, wir sind, wir sind ja ein bisschen über der Zeit. Also, ähm, ja, es ist natürlich zentral. Das ist natürlich das, was die Kommunikation in den sozialen Medien ermöglicht, dass natürlich Leute politisch auch viel stärker über Emotionen und Affekte angesprochen werden können. Ich denke, wir müssen uns alle auch nochmal vergegenwärtigen, was da wirklich in den letzten ja, zehn Jahren, vielleicht auch nochmal viel stärker in den letzten fünf Jahren passiert ist, aber auf jeden Fall in den letzten zehn Jahren, dass eigentlich ja, durch diese, durch diese Vernetzungsdichte, die in den sozialen Medien da ist, wo, wo viele Leute erstmal aus einem primären sozialen, freundschaftlichen Interesse reingehen, zunehmend mit politischen Diskursen, äh, ja, verschmilzt. Ne? Und das ist eigentlich so dieser, dieser unpolitische Raum, den wir noch vor, vor 10, 20 Jahren sehr gewohnt waren in gesellschaftlichen Diskursen, also wie, viel, wie viele Leute einen eigentlich davongeschickt haben, wenn man irgendwie was Politisches ansprechen wollte, ne? der, ist ja, der, der, ist ja, der ist ja stark zusammengeschrumpft. Also wir, wir haben ja ein Stück weit eine sehr politisierte politisierte Gesellschaft auch durch die sozialen Medien. So kaum einer kommt mehr eigentlich da irgendwie aus, ohne sich äh, zu positionieren und äh, vor allem die extreme Rechte hat das sehr gut hinbekommen und vor allem die großen Kampagnen in, äh, ob das jetzt Trump ist oder auch Brexit ist, die auch wirklich mit sehr gezieltem Mikrotargeting vorgegangen ist. Die haben das, äh, und, und, und auch die AfD war darin sehr erfolgreich, wirklich dieses Segment an Nichtwählern, ne, die, die wirklich äh, im in einem gewissen Sinne halt irgendwie als unpolitisch galten, sehr stark zu aktiv, äh, aktivieren. Das ist das, wo die AfD ihre, in den vergangenen Landtagswahlen immer ihren, ihr, ihren größten Schub an, an Neuwählern ähm, herbekommen hat. Und äh, das, das sind, äh, ohne das jetzt verächtlich machen zu wollen, aber da, da, da, da, da, da kommt natürlich eine ganz neue politische Kultur in, in den politischen Diskurs rein, so der viel stärker halt über Emotionen und äh, Affekte irgendwie geht. Ich habe gerade gestern nochmal ein steve Bannon interview geschaut, wo, wo er sich ein bisschen so die Linke auch verhöhnt, ne? dass sie das nicht versteht, ne? sodass einfach ein Großteil so, so der, der Bevölkerung nun in den westlichen Staaten aktiviert wurde, so was nicht in dem klassischen Sinne politisch denkt, ne? sondern über, über recht äh, einfache Emotionen und Affekte. Äh, zu aktivieren ist und wo es tatsächlich auch nicht um, um richtig oder falsch geht, sondern wo es wirklich um Identität und um Alterität geht, also dem, wo man sich überhaupt nicht zugehörig fühlt. Ne? Also, dass auch Reaktanz eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass, ähm, dass, äh, dass auch das, was man, was viele Menschen jetzt auf einmal irgendwie tagtäglich in den sozialen Medien begegnen, dass das auch Abstoßungseffekte bei denen erzeugt und das alles natürlich dann auch die die Spirale dann noch mal stärker ähm, mit antreibt. Und, äh, so, das, ja. Darf ich dich äh, quasi hier äh, stoppen? Äh, danke für die Ausführungen. Ich, äh, Wie du richtig gesagt hast, sind wir nämlich schon so ein bisschen über der Zeit. Und wenn es für euch okay ist, würde ich die paar Fragen, die wir noch haben, ähm, euch noch stellen, damit die beantwortet sind. Und würde euch nochmal bitten, äh, leider aufgrund des, der, der Zeit, äh, quasi kurze Antworten zu geben, damit wir eben noch zu allen Fragen kommen. Ähm, die nächste Frage ist, was bedeutet der wissenschaftliche Diskurs rund um Faschismus für antifaschistische Aktionen auf der Straße oder im Netz? Wie kann rechtspopulistische, illiberale, rassistische und oder faschistische Ideologie praktisch am effektivsten bekämpft werden? Wie viel darf, muss vereinfacht werden? Parolen wie Nazis raus auf Demos oder auch im Netz? Fragezeichen sind natürlich vereinfacht, aber transportieren ein: Wir wollen euch und eure Ideologie nicht. Wie würdet ihr hier quasi die Übersetzung eurer wissenschaftlichen Erkenntnisse für, ähm, für den Widerstand dagegen sehen? Kann ich Obviously, my idea of fascism as palingenetic ultranationalism, that will not de mustn't be vegan, you know. Uh, it, the, there is a real kluft, a real gap between academic understanding of anything and uh, a militant movement. Fascism is really useful as an emotional trigger to get people in the streets. Uh, I, I think the danger of populism is it, it it dehumanizes groups of people by stressing the idea of a, of a genocide or schleichender genozid or whatever. And yes, but to, to protest it by saying you know uh, fight the demonization of others that is a terrible slogan and I don't know what the symbol would be for it. I wish it was possible for the word hu humanizing and interhumanizing to have the same uh, power, emotional power, but it just doesn't. I have not tried to write a book to tell people not to protest and to tell, Mar and I'm certainly I'm sure I will never convince a Marxist that fascism is not a phenomenon of capitalism, for example. Um, I, I, I do think that The deeper question I would like to put to the questioner is, if you want to fight populism and, and fascism, are street protests necessarily the most effective way? I think there's some wonderful examples of effective ones. I think the Black Lives Matter uh, protest, for example, and the recent anti-Trump protests in America have been very powerful part of the of the ritual of politics. But I would say that a lot of work should be done a bit like digital fascism, not not openly in the streets, but working against discrimination uh, revealing for example a lot of danger damage is being done not by militant fascists but by the, the new right the euphemization of hatred the t the stress on difference the, the stress on the right to an identity identity politics is very difficult to fight in the streets but really if you've got a really good press if your organization is alerting people and i think this is why this sort of event is important. This is why Friedrich is great. He wants to fight fascism and extremism and racism, but he recognizes the importance of ideas and experts and debate as part of that struggle. So the, the manifestations or demonstrations in the streets should be informed by a sophisticated understanding of, of the enemy. And the enemy is an emotive word, but I see the enemy of liberal democracy not just in fascists but in a whole load of people Uh, like the new right and metapolitical fascists and people who are talking all the time about identity, people who talk about the dangers of multiculturalism, they may not be fascists, but they are extremely dangerous and I think they have to be fought appropriately Thank by, you, by exposing Roger. their radical agenda. Thank you. Thank you. Um, ich, ich gehe gleich mit der nächsten Frage weiter, um, Jan Rabe. Ich analysiere seit 20 Jahren den Bereich extrem rechter Musikkulturen. Ich würde durch die Digitalisierung eher von einem massiven Verlust an Qualität, zum Beispiel des Moments der Vergemeinschaftung, sprechen. Der Verlust von zentralen Akteuren im digitalen Bereich, welche zuvor strategisch geplante Nachrichten und Berichte publizierten, führte eher zu einer Verbreiterung, aber nicht zu einer Formierung. Wie sind eure, äh, wie sind eure Beobachtungen in diesem Bereich? Ja, ich glaube, Jan spricht da was, was ganz Klassisches an, dass wir im Buch auch, ähm, auch aufnehmen, weil es nämlich gewisse Dynamiken, gerade in sozialen Medien, halt eben schwer kontrollierbar sind von klassischen rechtsextremen Gruppen, aber eben auch Subkulturen. Ähm, dass sich da über soziale Medien ganz neue Formen der Vergemeinschaftung auch herausbilden, die sich dann teilweise aber eben über die Praxis eben äh, bilden. Also beispielsweise über das Posten, über das Liken, Sharen, ähm, über, der, über die Teilnahme gewissen... Ähm, digitalen Kampagnen auch und ähm, also, also das, das ist nicht im, im Zentrum unserer, ähm, unserer Betrachtung, eben also die verschiedenen gewaltbereiten äh, Subkulturen des Rechtsextremismus auch, weil die gab es und würde es immer auch weitergeben. Ich glaube, da ist Jan auch äh, viel besser aufgestellt als wir. Ähm, ich glaube, was das Interessante, glaube ich, ist, ist dass äh, in, in gewisser Art und Weise so sagen wir mal, gewisse Selfmade-Aktivisten, die darüber, also gerade eben über das Internet erst äh, überhaupt bekannt werden, eine, eine größere Reichweite teilweise haben als äh, die klassischen Subkulturen. Ähm, genau, also dass das damit eben auch ähm, im Endeffekt so ein bisschen Rekrutierungspotenzial verloren geht äh, für damals klassische, ähm, was ich jetzt verstehe, als Qualitätsverlust so ein bisschen auch. Ähm, dass, dass viele Menschen sich irgendwie entweder ja, als eigene Influencer aufstellen oder, oder eben anderen Gruppierungen anschließen, die aus, sagen wir mal, eher stärkeren Mischszenen kommen und vielleicht gar nicht so sehr ähm, diese, diese klassische, rechtsextreme, neonazistische Grundausrichtung haben. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Ähm, die nächste Frage kommt von Tore. Danke euch. Ähm, gerade im Hinblick auf die vielen rechten terroristischen Angriffe und Morde der letzten Jahre denke ich über die Rolle der faschistischen männlichen Subjektivität nach. Also eine Frage an alle. Ist sie fundamental für den Faschismus oder nur ein Symptom? Wie sieht, wie sieht es da im Hinblick auf den digitalen Faschismus aus? Und welchen Raum sollten wir den psychoanalytisch inspirierten faschismus zugestehen? mit viele fragen auf einmal um, can i just start that one yeah, um bitte. Uh, i would be very würde i would be very uh, suspicious of theories of fascism that try to reduce them to excessive, uh, Uh, male chauvinism or masculinity because excessive masculinity plays a role in nearly all tyrannical forms of politics and violent behavior. Now I'm, uh, there, there, let us not forget that uh, in the Nazi and Italian fascist regime, there, the, the, female support and the, the active participation of women was extremely important so just as people tend to forget that they're also female terrorists. So uh, we've got to be very careful about gender stereotypes, but it is absolutely true that fascism tends like other forms of uh, violent uh, revolutionary politics to to extol, to, to praise uh, ideas of strength and heroism and violence and, and sacrifice, which, uh, and they create a sort of, and they also are very keen on, uh, On, on recreating the mythical gap between genders, so that women tend to be put back in their so-called traditional roles, and men tend to be seen as active and warriors, and women tend to be seen as childbearers, etc. Now that is a great simplification, and it's got a lot more complicated with the modern digital world. But generally speaking, there is a uh, a cult of the masculine in fascism and if you want an excellent uh, it's not perfect but it's a brilliant two volumes mena uh is a fantastic book about this aspect of nazism and it, it has a lot of insights also about fascism but but the cult of the warrior male is not just specific to fascism and it's not a definitional trait uh, but it is part of the the the, the field of um Symptoms which circulate the core obsession with strength and revolution and cleaning, purging, getting rid of that which is weak, that which is contaminating, that which is seen as parasitic. So it's part of it, but we've got to be careful. Thank you Roger. Um, ich würde noch an Mike und Holger kurz das Wort geben, wenn sie das vielleicht im digitalen Kontext erklären wollen. Das ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich nochmal ein ganz eigener Komplex, den man unter so vielen Gesichtspunkten belast, äh, be, be, be, betrachten kann, ne? wie, wie rechtsextreme Dynamiken, faschistische Dynamiken äh, mit, mit Konzepten von Männlichkeit zu tun haben oder überhaupt mit Geschlechterfragen äh, ganz generell. Äh, also die, die, da poppen bei mir ganz, ganz viele äh, Anknüpfungspunkte an. Äh, Aufhalte. So einer ist natürlich auch definitiv so, dass gerade dieses Hauptnarrativ der extremen Rechten, was sich in den letzten zehn oder fünf Jahren sehr stark als Erfolgsrezept der Extremrechten äh, gezeigt hat. Ne? Also diese Idee vom Bevölkerungsaustausch und vom Volkstod, dass die sich natürlich sehr gut auch mit einem Hass gegen den Feminismus halt irgendwie auch verbinden lässt. Ne? So, weil natürlich so der, der Feminismus halt auch die, die klassischen Geschlechterrollen in Frage gestellt hat und damit auch das Reproduktionsmodell der Gesellschaft, wie wir es halt vor Jahrzehnten halt noch, noch kannten. Und äh, äh, natürlich dann in dieser, dieser Competition, die ja viele Rechtsextreme wahrnehmen ne, zwischen den Kulturen, Reproduktionswettbewerb, ne? so dass man da natürlich zum Beispiel auch den Feminismus für verantwortlich macht. Ne? Also beim, beim Attentäter von Halle hat man zum Beispiel diese Logik ja sehr stark gesehen, ne, diese Verknüpfungen, aber ähm, um, um einen Aspekt noch zu nennen, der vielleicht auch unterbeleuchtet ist, ist zum Beispiel auch diese Frage von, von Online-Aktivismus, der da sehr exzessiv in der extremen Rechten äh, betrieben wird. Also es fehlen dazu eigentlich noch so, so natürlich die empirischen Untersuchungen, das ist natürlich auch schwierig anzugehen, ne, da zu gucken, wie setzt sich das dann eigentlich auch geschlechtlich zusammen, dieser, dieser äh, ja personell, dieser digitale Faschismus, der sich ja auch durch einen exzessiven Online-Aktivismus auszeichnet. Und meine Vermutung wäre natürlich auch so, dass, dass, dass, dass da natürlich auch ja, also überproportional viele Männer auch dran beteiligt sind, halt so, weil, wie soll man sagen, auch, auch diesen exzessiven Online-Aktivismus, für den muss man natürlich auch die Zeit haben. Und es ist eine statistische Realität unserer Gesellschaft, dass Frauen nach wie vor einen größeren Anteil an Produktions- und Reproduktionsarbeit zusammen übernehmen ne? und äh, logischerweise damit halt irgendwie auch äh, im Durchschnitt halt der, die Ressourcen für politischen Aktivismus fehlen. Und mich zumindest würde das nicht verwundern, wenn, wenn da halt irgendwie auch äh, im rechtsextremen Online-Aktivismus auch gerade deswegen halt da auch noch eine gewisse Differenz äh, geschlechtlich auch äh, festzustellen ist. Aber das nur mal so als Nebenbemerkung. Vielen Dank. Ähm, ich... Um, mache jetzt, da uh, gibt es noch eine letzte Frage und dann würde ich vielleicht noch eine ganz kurze Schlussrunde um, machen. Uh, Matthias Werschnig fragt um, an Roger Griffin, ob er das richtig verstanden hat. The virtualization of fascism indicates his growing weakness. Also ist die Virtualisierung des Faschismus ein Zeichen uh, seiner zunehmenden Schwäche? Schwäche, ja. Yeah. Well, You you put your finger on an enormous paradox of post-war fascism, interwar fascism. In not, I mean, let's let's look at the, the facts. Fascism only formed a regime in Italy and Germany, though you can count the Croat Croatian Ustasha state as well. But everywhere it failed. It failed to break through. It failed to take over. But it was a real political and paramilitary force in the interwar period and the i think the uh, in 1932 the SA had half a million members for example now in terms of sheer numbers of active militant membership post-war fascism is a total marginalized failure in terms of street politics and and filling up there was a wonderful example of this in britain uh, Two a, a couple of racists formed a new party called britain first and when they put out a A, uh, a manifesto online, it got about half a million likes. So they called, <laughs> they, they called a meeting, a, a, a rally, in a big car park near their town and they got 33 people who turned up and there were far more protesters and police than the people who turned up so on a virtual level they were they thought they had the beginning of a mass movement but it was the virtual mass movement so if i would say that most real fascists because i think there are a lot of fantasy fascists really would like to mobilize the masses if you look at the motivation of some terrorist attacks like let's take Anders Breivik, he really had this fantasy that by killing these cultural marxists on an island and blowing up a government building it would signal to millions of norwegians that their country was being culturally invaded and there would be it would be the beginning of a european war of of liberation well that is total fantasy what the actual Norwegians did was fill a beautiful square with flowers and and show solidarity with the Muslim community. So there is a massive gap between the fantasy life of fascists and the reality and I, what I was arguing is the paradox that even though fascism has diversified and it has created lots of new channels of communication and it's euphemized itself with the Neue Rechte who write really clever uh speeches talking about identity in terms of real physical political power it is impotent it is impotent to change the course of history i'm far far more worried about populism because it could actually change liberal democracy into democracy and uh like you get in say Putin's Russia and I think that's a far greater danger because when you have a whatever you think of Trump despite four years of farce Dangerous, fast. he still got. he still got half the vote of the American electorate. Now that, for me, is more dangerous than an alt-right demonstration in Charlottesville, even if they killed one person. Most of the alt-right is digital and virtual and pathetic. So, you, thank you for the question. Uh, the The apparent strength of, uh, of of modern fascism is largely that it's unshinant and it's not. Uh, it's not real thank you roger um I can i just ask if mike and holger would agree with that analysis briefly i mean from your book do you think that fascism is a dangerous real force um i think in the way that we describe it yes um even though we try to to underline that, I mean, in digital fascism it's especially like a quite um, active minority that is acting there and in a way like um, simulating a mass movement virtually. Of course, um, this is dependent in a way like how media and how also like um, counter-activists really take this uh, and move it maybe to another level. And I think this is the big problem. Um, That we see and um, that we also see, like in, in the problem of, um, of resisting digital fascism, in a way that every kind of resistance online, and this was another question that came up here before um, any kind of uh, counteraction in, in digital context is just pushing, like, the algorithms and, and the reach and also the attention of, of far right narratives, of far right figures, and also of, of fascists um dynamics and and this is something like maybe it's also like a final word from my from my side that uh kind of digital anti-fascism has to anticipate like in how far um they are going i mean it's it's playing the game of the digital fascists or how and how far we can uh create own platforms create own spaces where we can get rid of fascist influence and, vielleicht darf ich kurz uh ein Haken. Um, ja, und vielleicht kannst du das nur noch in zwei Sätzen nochmal auf Deutsch sagen, damit wir äh, die Zuschauerinnen nicht verlieren. Ja, ja, also auch eine sehr anregend ist, euch Deutsch. zuzuhören, aber vielleicht kannst du wirklich in zwei Sätzen nochmal deinen Punkt ähm, auf ja. Deutsch kurz sagen. Ja, tut mir leid. Ich bin, ähm, genau. Ich, ich, ich wollte nur mal sagen, also weil die Frage aufkam, auch in der Frage, äh, wie man auf diesen digitalen Faschismus reagieren kann als als Antifaschisten im Endeffekt. Und ich glaube die, die ursprünglichen Ideen, also geben sie no Plattform, gib ihm keine Plattform, das funktioniert so nicht, weil sie haben viele Plattformen online, sie sind sichtbar, und die Frage ist, glaube ich, eher, wie kriegt man ähm, einerseits das hin, äh, diese diese Einflüsse einzugrenzen, ohne ihnen dabei gleichzeitig eben noch, ähm, sagen wir mal, ähm, in die Hände zu spielen, indem man die, die Algorithmen hochtreibt, über über Gegenrede beispielsweise. Äh, darüber, dass man ihre eigenen Inhalte, auch wenn es noch so distanziert ist, äh, weiter verbreitet und ähm, im Endeffekt ja, wie man, weil das ist ja eine unserer Lösungen, die wir eben anbieten, äh, dass man die Plattformen, die halt äh, rechtsextrem halt quasi die Bühne bieten, äh, diese Strukturen zu politisieren äh, und dort anzubieten. Vielen, vielen Dank. Ähm, jetzt komme ich auch schon zur Schlussrunde und für diese Schlussrunde. Ähm habe ich tatsächlich eine Frage an jeden von euch, aber ihr dürft nur einen einzigen Satz dazu sagen und diesmal stelle ich euch sicher auf stumm. Und die Frage ist, passe zu euren Büchern, die ich hiermit nochmal bitte in die Kamera halte, ist, äh, hilft es, Bücher zu lesen oder zu schreiben, hilft das gegen den Faschistischen, Autoritären, Illiberalen, Rechtspopulistischen, Rechtsextremen, wie auch immer, Zeitgeist. Holger, oh, no. magst du anfangen? Me? Yeah. Okay, uh, the, the far right, especially if we include the religious right, is a hydra, it's a, it's a multi-headed monster. Now, if you have a sword of humanism and love, It's no use just threshing around. You have to identify the nature of each head and use appropriate energy to, to hack off the head. What I'd like to think is that our books will help people fight fascism, but meanwhile, there are other people fighting other heads of the beast. Thank we you. Can't, we, can't, was... we can't kill the monster, but we can chop heads off. <laughs> uh, thank you. Um... Holger, bitteschön. Ja, also generell eine unserer Botschaften ist ja, dass man die Leuchtkraft seiner eigenen Argumente nicht überschätzen sollte, ne, weil, weil was man selbst als überzeugend empfindet, das wird ja, empfindet die Gegenseite einfach nur als abstoßend oder als Beleg ihrer Haltung. Und ähm, ich würde sagen, auch unser Buch muss man auch so lesen wie... Ja, also muss, muss auch einer gewissen Präferenz, glaube ich, entsprechen. Also vielleicht haben wir das Kunstwerk ja vollbracht, dass wir halt irgendwie auch Leute in ihrem Confirmation Bias halt irgendwie ein bisschen durchbrechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die meisten Leute aus dem Buch nur das lesen, auch was sie, was sie lesen wollen. Weil äh, diese Blasenfunktion und Confirmation Bias und so weiter existiert nicht nur auf der rechten Seite. Gut, ich breche dich hiermit ab. Äh, ein langer Satz. Ähm, Martin? Ja, ich würde sagen, ähm, man hat schon die Hoffnung, dass man durch das Erklären von rechtsgerichteten Phänomenen ähm, vielleicht auch einen minimalen kleinen Teil dazu beitragen kann, ähm, das auf irgendeine Art und Weise besser bekämpfen zu können. Ähm, sei es auf der Straße, sei es in der Wissenschaft, sei es äh, in der Kultur. Jede Person dort, wo sie ihre Stärken hat. Dankeschön. Und Mike, bitte. Also mir hat es geholfen, das Buch zu schreiben, einige Sachen selber klarzukommen. Und deswegen hoffe ich, dass es einigen auch hilft, ähm, gewisse Sachen, die vielleicht rumschwirren, ähm, so zu lesen, auf den Punkt gebracht, ähm, dass das auch die eigenen Gedanken eben anregt. Punkt. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich möchte euch die Bücher nochmal ins Herz legen. Und ich habe sie gelesen und ich kann mich bestätigen, dort ist ganz viel ausformuliert, ähm, sehr schön. Was man sich vielleicht nur so ganz ähm, im Hinterkopf gedacht hat und hier drinnen findet man tatsächlich quasi die geistige Munition, wenn man so matianisch sagen will, um tatsächlich äh, Faschismus benennen zu können und damit auch in weiterer Folge dagegen vorzugehen. Vielen, vielen Dank für die Bücher, vielen Dank fürs Dasein.